Hallo liebe YouTuber, heute gibt es was ganz, ganz Spezielles und es hat es noch nie auf meinem Kanal gegeben. Heute bekommen wir nämlich Besuch und zwar, ich glaube einer meiner jüngsten Fans kommt, ähm, die Merle kommt extra aus Norddeutschland und hat den weiten Weg hier in Kauf genommen. Wahnsinn, ich freue mich total und wir haben auch eine ganz tolle Arbeit vor und ich glaube die beiden, mh, die beiden sind jetzt irgendwie schon im Anmarsch und, oh, Moment, ich muss mir schnell die Maske aufziehen, dass alles passt. Und, wow, oh, wow, da sind sie schon. Hallo Merle, hallo. grüß dich. Schön, dass du da bist. Na, ihr gut hierher gekommen. Ja, ja hallo, hallo, grüß dich. Ja, das ist ja super schön. Wir machen heute. Und die Merle, ach, das habe ich ja ganz vergessen. Noch. Die hat heute Geburtstag. Ja, also alles Gute zum Geburtstag. Danke. Und ja, ich habe schon ein ganz tolles kleines Geburtstagsgeschenk für dich. Und zwar, ähm, wir machen einen kleinen Workshop, einen Floristik-Workshop, für, für den jüngsten Floristik-Fan und du kriegst dann dazu, das kriegst du nämlich auch nachher noch mit, du bekommst eine Flower-Style-Schürze und die ja, kannst klar. du dir jetzt zum Arbeiten schon mal anziehen, guck mal, so wie bei mir, also einmal anziehen und dann kannst du vorne eine Schleife machen. Und vorne kannst du eine Schleife machen. okay. Ah, ja, danke. So, also wir haben hier ganz viel vorbereitet und wir haben auch extra hier einen schönen Arbeitstisch tiefer gelegt, damit das alles von der Perspektive her passt. Und ich habe mir was Schönes ausgedacht. Ich zeige dir das jetzt. Moment, gehe ich jetzt hier rüber. Und zwar, wir stecken heute einen Kürbis und damit dieser Kürbis schön stehen bleibt, wollen wir den... Den wollen wir schneiden und ausfüllen. Und da machen wir natürlich einen Moosring. Und da setzen wir dann den Kürbis drauf. Und dann kannst du den schön mit Blumen, Blumen gefüllt zu Hause ähm, ja, dekorieren. Mhm. Und das machen wir jetzt. Und ich denke, wir fangen, wir fangen mit dem Moosring an, weil dann haben wir nachher für den Kürbis ein schönes Zuhause. Ja. Okay? Super. Dann nehme ich mal den Kürbis nochmal zur Seite ich habe wunderschöne Materialien und weißt du, ich war heute Morgen extra auf dem Großmarkt und der ganze Tisch, der biegt sich, damit wir ganz tolle Sachen für dich da haben. <lacht> ja, guck mal, ich habe hier Moos, wunderschönes Moos und jetzt machen wir ein bisschen Sauerei hier drin, aber es ist immer schön, weil wir, wir müssen ja auch wieder fegen. Stimmt. Und das hast du bestimmt schon in meinen Videos gesehen, wenn man ja. so einen Draht nimmt, das ist immer besser, wenn man so ein kleines Röllchen nimmt, weil wenn ich hier durch diesen Kranz immer durch muss, dann geht es mit der kleinen Rolle besser und mit dem Wickeldraht, da hätte ich immer diesen Stab, das wäre so total hinderlich. Ja, dann kannst du dir mal das Kränzchen nehmen. So? Ja, und wir suchen mal ein schönes Moos. So, und also das ist ein traumhaft schönes Moos. Und das reißen wir jetzt einfach mal so in zwei Stücke guck mal, dann kannst du das so drum rumlegen und ich weiß nicht, du hast ja gesagt, du hast in meinen Videos schon viel zugeguckt, so, guck mal, der Anfang, der Anfang, den macht man immer, wenn man einmal drum geht, so, und dann muss man ja den Draht einmal verdrehen miteinander, so, ja, und jetzt bist du dran, jetzt, äh, mach ruhig auf den Tisch, dann hast du eine schöne Unterlage. Da gehen wir nachher mit dem Besen einmal drüber und machen das. Und jetzt ähm, versuch mal, dass du schön mit vielen Umdrehungen das Moos richtig schön fest machst. Also ey, ja, auch ey, genau. Ey, ja, mach erstmal da, wo du bist, wo du wickelst und dass du das schön fest wickelst. Ja, weil je fester du es wickelst, desto weniger gruselt es auf deinem Tisch rum. Also gruseln, Krümeln, kennst du den Begriff? Nee. <lacht> Nein, ach, das sagt man hier. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen Süddeutsch. Hopp, ich auf der anderen Seite schon wieder runter. Ja, guck mal, ich würde jetzt äh, besser da, wo du das Moos schon angelegt hast, wickel ruhig da entlang. So? Ja, genau. Und das ist ein ganz tolles Moos. Und wenn das eintrocknet, das bleibt auch richtig schön grün. Guck mal, hier hinten das ist noch ein kleines Löchlein. Ich bin natürlich auch kritisch, gell? Guck mal da, dann legt man einfach noch ein bisschen was dran und dann wickelst du noch drüber. So, wir hatten eine kleine Unterbrechung. Es war wieder mal Kundschaft da. Wie so oft, wenn wir drehen, äh, aber ist kein Problem. So, jetzt haben wir wieder die Situation. Ich, äh, ich zeige das immer so locker in den Videos, weil man hat hier jetzt ein Drahtende und ich zeige ja immer wieder, wie das geht. Guck mal, da macht, nimmt man den Finger geht einmal in die Richtung zurück, wo man herkam ja, und hat dadurch zwei Enden. Ja, einmal die Schlaufe und einmal das. Und dann kann man immer den Draht miteinander verdrehen. Und das ist wahrscheinlich, sagst du dann auch wieder, guck mal, das erklärt sie schon wieder. Aber wenn man selber da steht und das machen muss, dann ist es doch nicht so einfach, gell? So, ähm, jetzt haben wir ja unser Kränzchen. Du kannst es auch zu Hause immer mal mit ein bisschen Wasser besprühen, dass es schön, das schön feucht bleibt und wir wollen ja, wo ist denn unser Kürbis? Hier, Komm, das genau. Probier mal, wie der Kürbis da drauf aussieht. Super, weil dann kann der nämlich nicht auf dem Tisch rumrollen und ähm, jetzt würde ich sagen, nochmal schneiden wir erstmal den Kürbis auf, weil wir wollen ja ein Gesteck reinmachen und dann können wir immer noch ein bisschen was Fruchtiges auf das Kränzchen kleben, aber das würde ich dann am Schluss machen, was dir gefällt gucken wir dann aus. Okay? Also, dann geht es jetzt an den Kürbis. Ähm, ich würde dir den mal... Ähm, ich mache das mal mit Schneiden. Oder willst du es selber machen? Nö. Ja? Ähm, immer schön aufpassen beim Schneiden, dass man den Kürbis... Ähm, ist gar nicht so einfach. Genau. Okay, ich glaube, das Messer ist gleich durch. Genau, gar nicht so einfach wie ich merke. Ähm, der Vorteil ist natürlich... Ich glaube, wir müssen da mal kurz einen Cut machen. Die ist brutal. Ich muss mal kurz in den Arbeitsbereich das machen. Ja? Ja! So, also Kürbisse auseinander machen ist nicht so einfach. Unsere Floristenmesser haben wir gerade festgestellt, die sind für Blumen super. Aber um Kürbisse zu öffnen, sind die dann leider doch nicht geeignet. Und ähm, wir haben dann einfach unsere Säge bemüht. Ähm, wir lösen alles. Merle hat erstmal eine Runde gemacht. Ne? Ähm, aber das sind so kleine Probleme. Und ja, jetzt haben wir hier unseren Kürbis mal, schon mal zumindest geöffnet. Ich mache mal hier die Kürbisschnipsel weg. Und wir wollen ja jetzt auch in dem Kürbis... Die ähm, dazu. Ja, wir wollen den aushöhlen. Aber jetzt müsste das eigentlich gehen. Guck mal, Merle, jetzt habe ich hier eine Schüssel, da kannst du... Und jetzt kannst du den Kürbis aushöhlen. Und damit er dann auch gerade steht, haben wir nämlich unseren Moosring. Guck mal, wenn du jetzt mit dem Esslöffel hergehst, und dann kannst du dem die ganzen Kerne rausnehmen. Das, das müsste jetzt gehen, aber ansonsten, mein guter Rat für alle Eltern, ähm, lasst nicht die Kinder den Kürbis äh, anschneiden. Lasst ihn die Kinder nur aushöhlen, bitte. Auf jeden Fall. Also schön sicher. So, genau, das muss jetzt alles raus, der ganze Kram. Weil wir wollen jetzt Steckmasse reinmachen. Damit wir die Blumen gut versorgen. Hm? Das ist auch schwierig. Soll ich dir mal den Rest noch machen? Ja. Hm? Ja, genau, dann gucken wir mal, weil wir wollen ja... müssen uns gleich auch noch die Hände waschen. Du ja, die kann, guck mal, du hast eine Schürze, eine Schürze und da kannst du einfach eine Schürze abwischen. Deswegen mhm. haben wir immer die Schürze an, weil wir haben, so viel, wir haben so viele Arbeiten, wo die Hände dreckig werden. Wenn wir keine Schürze hätten, dann wäre das ziemlich doof. Stimmt, weil da müsste man immer eine Schale mit Wasser daneben haben. Ja, das und ist. Seife und es dauert viel zu lang. Und wie du ja schon festgestellt hast, wir warten ja alles hier auf dem Boden. Weil Händewaschen, naja, Händewaschen ständig dauert auch zu lang. Stimmt. Und, ja, und genau, und Sachen in Müllhammer tun, dauert auch zu lang. Das muss also im Blumenladen zack zack gehen. <lacht> so, da kommt also einiges raus, wie man sieht. Und zwar ziemlich viel. Mhm. Und das ist auch fest drin. Das ist richtig fest drin, der will das nicht hergeben. Also... Ja. Was ich normalerweise mache, wenn ich wenn ich suppe koche, da habe ich nämlich keine Lust, so einen festen Kürbis so zu, ja, diese, diese Mühe zu nee, das Schneiden ist so schwer. Und dann für kürbiscreme da backe ich den immer 20 Minuten bei 150 Grad. Und dann ist das Schneiden ganz mühelos. Und dann schneidet man den wie Butter. Aber, Aber ich glaube, Butter ist kurz den noch ein Stückchen weicher. Und das ja. hat abgewischt. Und schon ist wieder weg. Genau. Guck mal, der Plan ist jetzt, jetzt habe ich hier Steckmasse vorbereitet und die ist natürlich ein bisschen zu groß. Und da habe ich dir jetzt, aber das geht jetzt mit dem Floristenmesser. Und da kannst du jetzt die Ecken abmachen, so dass es das wie so ein runder Kegel ist. Dass ja. wir das wird es... Ja, noch ein bisschen mehr. Ruhig oben. Die, ja, genau. Und auch oben. Mhm. Ja, dann wahrscheinlich wirst du noch ein bisschen mehr abmachen müssen. Aber das macht nichts, da kann man sich immer so ein bisschen rantasten, lieber, lieber ein bisschen vorsichtiger, weil wenn die Steckmasse schön fest drin ist, dann wackelt es nicht so rum. Und es ist immer schön, wenn es dann, wenn es dann richtig fest drin sitzt. Und es ist in jedem Gefäß, wo du Steckmasse reinmachst, immer ein bisschen rantasten an, die, an, an, die, an das Maß. Weil alles, was wackelt, ist, ist doof. Das kann wir testen mal. Ja, noch nicht, ich muss noch ein bisschen weitermachen. Ich nehme schon mal die, die Reste mit. So. Ja, guck mal, unten schmäler. Schlau. Schlau ist sie. Ja, lass mal gucken. Und dann genau und wenn du das rein machst, immer schön mit den flächigen Händen. Ja, super. Ist Toll, oder? Wunderbar. Jetzt gucken wir mal. Wir wollen ja, dass der schön gerade sitzt. Und da kann man einfach Draht machen, indem man auf den Ring setzen. Und was wir jetzt noch machen, also zu Hause gießt du da noch ein bisschen Wasser rein. Und was, ich jetzt, was wir machen immer, ist, dass wir, den, dass wir den so ein bisschen abrunden oben. Weil dann haben wir nicht solche Ecken zum Stecken. So, so und also zu Hause auf jeden Fall Wasser füllen. Guck mal, da kannst du hier seitlich daneben... Du kann kannst ein bisschen was reinmachen, weil sonst würde die Steckmasse zu schnell trocken werden. Und den Deckel, den würde ich zu Hause einfach so dazu dekorieren, seitlich, ja, so dazulegen. Oh, Dankeschön. Oh, oh, sehr ordentlich. Dankeschön. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Oh, ich habe hier schönes, schönes Grün, habe ich vorbereitet. Legen wir jetzt einfach mal auf den Tisch, dann kann man das einfacher nehmen. Und ich habe auch ganz tolle Hortensie. Und wir können, ich hole auch mal ein Messerchen, dann kann ich es dir besser zeigen. So, und es äh, ist jetzt grün, also Efeu. Und den kannst du, wir können auch die Schere nehmen, ähm, nehmen und immer wenn du was steckst, muss es zuvor so angeschnitten werden frisch. Das sehe ich auch immer, gell? <lacht> Gut, okay, dann habe ich Und dann kannst du es hier so seitlich reinstecken. Und dann machst du noch so ein bisschen grün ringsum. Teilst sie jetzt auch den Efeu und ich gebe dir, geb dir mal die Gartenschere, mit der geht es total einfach. Mhm. Ja, und guck, da würde ich jetzt nochmal ein Blättchen. Ja, der schräge Anschnitt ist nicht so einfach, denn den üben viele immer so. Und dann kannst du es hier schön unten reinstecken, dass wir hier unten noch ein bisschen, also eine kleine grüne ja einen kleinen grünen Gürtel haben quasi guck mal ich gebe dir immer die Stückchen und dann machst du das mal ringsum und immer wenn man was steckt, immer die Blättchen die Efeu Blättchen ähm, abmachen so dass man immer so ein Stück Stiel hat den man stecken kann in die Steckmasse weil wenn da unten jetzt noch ein Blatt dran wäre wo wir stecken wollen dann ist verständlich, was ich erzähle, ich hoffe, oder versteht man das, was ich meine? Super, danke. Sie ist meine Arbeitskontrolle ist heute dabei, das ist klasse. Genau, weil was, was ich meinte ist, dass wenn hier noch ein Blatt dran ist, dass es nicht sieht, sieht ja gut. Das machen wir nämlich ab. So, dann habe ich eine ganz tolle Hortensie und. Guck mal, da hast du bestimmt schon oft mal unten reingeguckt. Patente hat ja so viele zu streben. Und die kannst du teilen. und und dann man, hat man kleinere Stückchen. Genau, aber die müssen auch schräg angeschnitten werden. Weil wenn man die nicht schräg anschneidet, kriegen die nicht gut Wasser. Genau, so. Und die kannst du, die kannst du nehmen und hier schön, schön fest, da kannst du ganz toll damit die Steckmasse abdecken. Richtig fest reinstecken gebe ich dir mal hortensien so. und die musst du auch ganz eng an der Steckmasse nehmen. Weil was passiert sonst, wenn du, wenn man die Weide oben nimmt? Die bricht ab. Ah, guck mal, das ist, das ist der Floristennachwuchs, den wir hier mhm. Bilden. <lacht> Soll ich dir mal ein bisschen Rat geben? Mhm. Welche Farben magst du denn? Mhm. So lila, mhm. pink, irgendwie sowas. Mhm. auch so hellgrün, so irgendwas. Mhm. Also, hellgrün haben wir natürlich mit der Hortensie. Wasser weißt du, ist schon hellgrün drin. Wäre natürlich schön, wenn es ein bisschen andere Farben wären. Ähm, was Vielleicht so eine. Mhm. Mhm. Pass mal an, die hat einen ganz festen Stiel. Die ist toll, gell? Die kannst du richtig gut stecken. Die ist super. Ist tolle lila Nelken. Guck mal fahren die dir? Ja. Und die, und die bleiben richtig fest. Dann merkst du, wenn du hier so anfasst und es ist ganz fest, dann merkst du, dass die Nelke richtig frisch ist. Und dann hält die auch noch schön. Guck mal, die passen schön zum Kürbis. Ja, so. Ja? Dann, dann stecken wir mal. Wir gucken mal ein bisschen. Ja, auf Find. jeden Fall müssen die kürzer sein. Dafür. Ja. ja. Die Rose willst du wahrscheinlich in die Mitte oben, ja. gell? Weil wichtig ist ja immer, dass man eine schöne Mitte hat. Gell? So, den hier. so. Uh -huh. Uh -huh. genau. Kannst du stecken. Uh -huh. Wunderbar. Genau, nicht tiefer, dass man sie auch sieht. Guck mal, da das sind auch noch tolle Rosen. Da kannst du dir auch noch, wenn du magst, die kannst du auch nehmen. Die haben wir dir extra hingestellt noch. Wenn sie dir gefällt. Weil die hat ja, dann ganz... erstmal die anderen. Okay. Also die hier, die eignen sich natürlich ganz toll, dass man die, ich würde die auch so ein bisschen kürzer machen, und da musst du beim Stecken ganz, ganz dran fassen, ganz nah. Und dann suchst du dir erstmal immer einen schönen Platz aus. Und dann kannst du überlegen, jawohl, ganz nah an die Steckmasse gehen. Ich muss erstmal gucken, wo überhaupt Platz ist. Mhm. Ja, die sind nicht einfach zu stecken, aber die ist schön frisch mit der Geht's. So. Ja? Dann drehen wir mal ein bisschen. Jetzt eine Lilane. Mhm. Okay. Was hast du denn über die Nelken gelernt? Nie in den Knoten schneiden. Super. Ach, ich brauche ja gar nichts mehr sagen. Ich muss mehr Platz die Ja. Ja, ja, ja, das ist genau. Aber das ist ein dünner, fester Stiel, der lässt sich gut stecken. Ja. Mhm. Und bist du so zufrieden mhm. oder willst du noch Blumen? Nee, zufrieden. Okay, super. Wenn man da so ein bisschen ähm, Paprika zum Beispiel nimmt, das kann man schön auf dem Grenzchen kleben. Und da kann man auch was reinmachen in dein, äh, in dein Gesteck. Weißt du, Das kann man oben so ein bisschen spitzeln lassen. Und wenn das aus dem Grenzchen ist, dann ist eine Wiederholung da. Ja. Super, dann machen wir das doch mal so. Hier sehen auch so eine kleine Lücke dadurch kann man mhm. auch noch die Steckmaße sehen. Ah ja, dann auch, dann machen wir die voll. So, das. So. Und was wir immer, wenn du jetzt noch eine Lücke hättest, aber wir haben es ja gar nicht, weil wir haben Sachen die toll füllen, dann kann man immer noch ein bisschen Moos in so eine Lücke machen. Hier ist sowas noch. Wir gehen jetzt mal zu unserem Heißkleber. <lacht> so, jawohl. Also, ich, ähm, den Kürbis würde ich auf jeden Fall drauf lassen, weil dann sieht man ja, was noch frei ist von deinem Ring und was nicht. Und ich hole mal Krampen. Kennst du Krampen, Merle? Nein? Nein. Ja, das ist total praktisch. Jetzt, guck mal, das sind so Metall, so kleine Metallhäkchen. Und da kann, man dann, ähm, da kann man dann in den Strohrömer einfach was festmachen. Indem man diesen, also das ist jetzt eine, eine, wie eine Kürbisart. Und das ist ja wie so ein Schlauch. Und wenn man dann hergeht und diesen Krampen in den Strohrömer drückt, so, genau, ich bin jetzt fast auf dem Tisch gelandet damit, und dann kann man, wenn man fest drückt, einfach so festmachen und könnte noch hier, wenn ich dich das Metall stört, dann können wir noch ein bisschen Moos drüber machen. Mhm. Ja. Hast du schon mal mit dem Heißkleber was gemacht? Nö, noch nie. Ah, okay, da muss man dann aufpassen. Dann mache ich dir ein paar Paprikas einzeln. Und dann zeige ich dir, wie das mit dem Heißkleber geht. Schön aufpassen, nicht, auf dich die Finger verbrennen. Der ist heiß, genau. Und dann kannst du hergehen und dann nimmst du es wie so eine Pistole, machst ein bisschen, ein bisschen äh, drauf, nicht anfassen, ja. Und dann kannst du, ist das okay, zum Beispiel hier, mhm. ja. Und dann gehst du her und kannst es hier einfach draufkleben. Und dann kannst du dir die anderen jetzt auch. Einfach draufkleben auf Wo dein Tränzchen. Hier, hier kannst du, das ist wie bei der Pistole, gibst du Gas. Mhm. Genau, super. Das reicht schon. Und dann kannst du es auf das Moos drücken. Und da gibt es einen kleinen Trick, wenn du, ja, machst machst drauf. Wenn du sagst, Angst hast, sagst, oh, ich will das nicht anfassen, dann kannst du mit dem Messerchen hergehen und drückst es damit fest, dann hast du nicht das Risiko, dass deine Finger verbrennen. Weil das nee, tut ich das, trau mich so. Ja, das tut nämlich weh, weil guck mal, da habe ich mich letzte Woche mit dem Halskleber gebrannt. Das, tut, das aua, ja, genau. Das heißt am besten unten in meinem Stiel anfassen. Super, ja. Yeah. Aber also, mir ist das da so drüber gelaufen und das ist dann, das ist dann ganz gemein. Die heißt, halt wieder so einen Faden gezogen. Wir haben ja auch zur so Bewegung, dass wir so rudern, so komisch. Das ist immer, wenn wir diese Heißklebefäden loswerden wollen. Das ist dann immer von uns. Floristen sagen, man machen ja eine typische Bewegung, das ist immer die Heißklebefäden. Das sind wie Spinnweben. Guck mal, das ja. macht man so runter, einfach wegziehen. Dann ist es fort. Dann ziehst du die Paprika wieder mit ab. Ja, die müssen wir schön andrücken und dann, und dann bleibt die auch fest. Schön, das ist schön, dass wenn jemand da ist, dass solche Fragen aufkommen. Weil wenn ich das mache, ist das alles so selbstverständlich immer. Da nach einer. Mhm. Was wir jetzt noch machen, aber, da, aber das würde ich dir machen. Da, wir wollen jetzt, dass diese kleinen, diese kleinen Metallbügelchen. Ja, ich zeige mal. Ich zeig's zeig, mal. macht nichts. Was? Was? Oh, dann müssen wir die nochmal richtig festdrücken. Aber ist ja nicht schlimm. Aber die. Die muss man schon ins Moos noch mal so reindrücken, ja so, richtig rein. Mhm. So und jetzt haben wir ja so kleine, hier noch mal einmal für die Kamera bitte, wir haben hier so Metallkrampen und ich finde immer, ich möchte die Technik nicht sehen. Mhm. Ja, so soll immer versteckt sein und deswegen kleben wir da jetzt noch ein bisschen Moos drauf. Dann nehme ich jetzt so ein kleines Moosstückchen und das ist jetzt, ein, das ist jetzt Übung, das heißt ich gehe hier mit dem Heißkleber drauf. Ich habe das so ein bisschen zusammengepetzt ja, mit den Fingern. Und da darf ich jetzt natürlich, guckt das immer, da mache ich immer die Heißklebefäden weg mit der Bewegung. Ja. Wenn die Heißklebe hier schon getrocknet das heißt, man kann die einfach abmachen. Genau, die Blätter trocknen. Wir gucken jetzt einmal, einmal ein bisschen Moos auf den Krampen drauf und schauen es sofort. Ähm, wenn, wenn man auf Moos klebt und so, dann hält es ja eigentlich auch sehr gut, aber je glatter eine Fläche, desto schlechter klebt es. Ja. Und? Wie findest du dein Werk? Gut. <lacht> ja, dann müssen wir es mal nachher deiner Mama zeigen. Und hast du jetzt eine richtig schöne Basis und du kannst auch wenn der, du kannst den ja wieder neu füllen, wenn du, wenn du irgendwann anders magst, noch ein bisschen aushöhlen. Und zu Hause nicht vergessen, ein bisschen Wasser aufgießen, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig, dass die Blumen schön frisch bleiben. Mhm. Ja, vielen Dank für deinen Besuch, Merle. Sehr, sehr schön. Es gibt ja doch immer ein paar so Sachen, die einem einfallen, die man eigentlich gern sagen wird, was wichtig ist. So ein Kürbis ist ja von Natur aus eigentlich selten so, dass der so toll steht, gerade steht. Und deswegen haben wir uns natürlich, äh, haben wir die ähm, Idee gehabt, diesen Kürbis, auf, entweder man hat den auf dem Tisch, dann ist der so ein bisschen schief, oder man, man nimmt diesen Moosring und dann kann man den Kürbis natürlich genau so hinstellen, ähm, wie es perfekt ist und wie das passt. Man ja? kann den eben von der Position her, das ist super. Und ähm, wir haben extra die Steckmasse höher gemacht als den Kürbis, damit man auch von der Seite Blüten ranstecken kann und dann kommt man natürlich viel höher. Liebe Merle, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Es hat total Spaß gemacht und an alle bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, alles Liebe.